Glaubst du, die Flüchtlingskrise ist vorbei? Nein. Auch wenn die Flüchtlingskrise nicht mehr die Zeitungen dominiert, kann man nicht davon sprechen, dass sie vorbei ist. Über 75.000 Menschen sind dieses Jahr in Italien angekommen. Mehr, circa mehr als die Hälfte in den letzten zwei Monaten. Über 2.000 Menschen haben in dieser Zeit im Mittelmeer ihr Leben verloren. Man kann da nicht sprechen, dass das Thema vorbei ist oder in Italien. Und was willst du dagegen tun? Erstens müssen wir legale Migrationsmöglichkeiten in Deutschland schaffen. Dafür brauchen wir ein Migrationsgesetz. Das heißt, dass wir Menschen es ermöglichen können, hierher zu kommen, die arbeiten, die unsere Sprache und Kultur lernen möchten, die es ihnen auch ermöglichen. Noch was? Dann sollten wir schauen, dass wir nicht aktiv die Fluchtursachen verstärken. Zum Beispiel indem wir Waffen in Kriegsgebiete liefern, indem wir die afrikanischen Küsten abfischen und indem wir billige europäische Lebensmittel in diese Region schicken und um die dort die lokalen Märkte zerstören. Und drittens müssen wir uns an Europa dafür ansetzen, einsetzen, dass wir endlich gemeinsam als Europa dieses Thema in Krieg